Ein Barcamp, das ist für mich Bewegung. Es gibt ein altes chinesisches Sprichwort, das ungefähr so geht. Wenn der Wind der Veränderung weht, dann bauen die einen Mauern. Die anderen aber bauen Windmühlen. Das Bild soll zeigen, dass Veränderungen keine Gegner sein müssen, sondern eine Bewegung, die genutzt und sogar verstärkt werden kann. Barcamps vergleiche ich gerne mit diesen bildhaften Windmühlen. Du kannst dir den Wind der Veränderung ein wenig um die Nase wehen lassen. Du kannst aber auch aktiv teilnehmen, dich einbringen und an der Windmühle mitarbeiten. Und du kannst zusehen, wie der Wind den Mechanismus der Windmühle in Gang setzt. Also wie die Kraft des Windes in etwas anderes verwandelt wird. In eine neue Perspektive zum Beispiel, eine neue Technologie, eine neue Organisation oder auch eine andere Art zu denken. Ich glaube, das Barcamp ist sozusagen die Oberwindmühle und wir alle, die wir keine Mauern bauen, sind kleine Windmühlen, alle mit ganz verschiedenen Wegen Veränderungen aufzunehmen und in Bewegung umzusetzen. Aber wir haben viel mehr von dieser Bewegung, wenn wir anderen davon erzählen, wenn wir also einen Verbund aus Windmühlen bilden, einen temporären Windmühlenpark. So in etwa würde ich wohl ein Barcamp beschreiben.